Hey Leute, ich bin's Conny und heute geht es im Roblox Studio Lernen um den Explorer. Der Explorer ist ein sehr, sehr, sehr, sehr wichtiges Fenster, über das ihr auf jeden Fall Bescheid wissen müsst und das viele von euch jetzt auch bestimmt schon verwendet haben, weil ohne den Explorer läuft gar nichts in Roblox Studio. Was ist der Explorer? Das Ding hier oben rechts. Im Toolbox-View-Video habe ich ja schon darüber gesprochen, wie man den Explorer öffnet. Man geht hier auf View und hier oben links haben wir den Explorer und die Properties ganz groß, weil das so die zwei wichtigsten Dinger sind, sind die extra groß, um den Explorer zu öffnen und zu schließen. Doch wozu ist der Explorer da? Der Explorer ist ein Fenster, welches uns hilft zu visualisieren, was sich alles im Roblox-Spiel befindet. Um genau zu sein, das hier ist ja ein Roblox-Place inside einer experience und in diesem Explorer sehen wir alles, was sich in diesem Place befindet, in einer hierarchischen Struktur. Das bedeutet, die Dinge sind alle in bestimmten Leveln. Im ersten Level... Also das allererste Level ist theoretisch der Place an sich und im zweiten Level, aber nennen wir es erstmal das erste Level, befinden sich alle Roblox-Services. Der Workspace ist ein Service, Players ist ein Service, Lightning ist ein Service, der Material Service hat Service im Namen. Das sind alles sogenannte Services. Und in diesen Services können sich dann weitere Instanzen befinden. Zum Beispiel im Workspace befindet sich immer eine Kamera, immer das Terrain und immer das, was ihr halt in eurem Roblox-Spiel sehen könnt. Über den Workspace, wie gesagt, mache ich nochmal ein eigenes Video. Und genauso haben wir im Player Service, was glaubt ihr, richtig unsere Spieler drin. Und da bin, wenn Roblox Studio gerade so läuft, aber das Spiel nicht getestet wird, bin da nur ich drin. Da könnt ihr dann sehen, was ich habe. Ich habe ein eigenes Backpack und eigene Player Scripts, die ich hier ausführen könnte tatsächlich. Über diese Pfeile hier habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn man auf diese Dreiecke klickt, kann man etwas aufklappen und sehen, was sich da drin befindet oder es wieder zuklappen. Und damit fangen wir mit dem ersten wichtigen Konzept an, mit dem Konzept der Beziehungen, also die Parent-Child-Hierarchie. Alles, was ihr hier seht, diese ganzen Services auf dem ersten Level, sind alle Children, also Kinder... Vom Place an sich, von der Instanz namens Game. Und jede Instanz in eurem Roblox-Spiel kann Kinder haben. Zum Beispiel die Baseplate hier ist ein ganz normales Part. Genauso wie wenn ihr hier rechtsklick macht und einfach Insert Part klickt, dann habt ihr hier auch ein Part. Und, da ich jetzt das Part ausgewählt hatte und dann Insert Part gewählt habe, ist das Part jetzt ein... Kind von der Baseplate geworden. Ich kann es natürlich auch einfach wieder hochziehen in den Workspace und dann ist es ein Kind vom Workspace. Genauso kann ich auch sagen, dass die Baseplate ein Kind vom Part werden soll, indem ich sie einfach hier raufziehe. Man kann einfach Linksklick gedrückt halten und Sachen wohin ziehen, um zu zeigen, dass etwas das Kind von etwas ist oder etwas das Parent von etwas ist. Weil wenn ich das Part in die Baseplate packe, dann ist das Part ein Kind, ein Child. Von der Baseplate. Und die Baseplate ist das Parent von dem Part. Eine Instanz kann viele verschiedene Children haben, wie zum Beispiel hier Texture und Part. Aber jede Instanz kann nur ein Parent haben. Und zwar in dem Fall hier die Baseplate. Und die Baseplate hat als einziges Parent den Workspace. Und der Workspace hat als Parent das Game. Parent kann theoretisch auch Nil sein, dann ist es praktisch nicht im Spiel drin. Oder das Spiel an sich hat auch kein Parent. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Aber es stellt sich dann vielleicht noch die Frage, wozu gibt es denn diese ganzen Unterteilungen? Was ist jetzt ein Parent? Was ist jetzt ein Child? Das ist dafür da erstmal um Ordnung zu schaffen. Weil wenn wir jetzt ein Model bauen, wie zum Beispiel diesen Server hier, dann habe ich den Server in ein Folder gepackt namens Server Client Model. Und als Children von dem Folder habe ich die Clients und den Server. Einfach nur, um es übersichtlicher zu halten, habe ich die alle in einen Folder gepackt, damit nicht alles im Workspace lose drin liegt. Das ist zur Übersicht. Dann ist der Server dann auch noch in einem Model. Der Unterschied zwischen einem Folder und einem Model ist, Sachen, die in einem Folder drin sind, sind nur für mich visuell hier im Explorer gruppiert. Und ich kann sie immer noch als einzelne Parts hier herumziehen. Aber dieser Server ist ein Model. Das bedeutet, alle Parts, die hier drin sind, werden als eine Einheit gesehen. Und wenn ich jetzt einfach nur irgendein Part aus dem Model anklicke, kann ich auch das ganze Model dann bewegen. Wenn ich ein bestimmtes Part aus dem Model haben will, muss ich alt gedrückt halten, um das rauszuziehen. Das geht auch noch. Das heißt, diese Gruppierungen, diese Child-Parent-Hierarchie ist einerseits dafür da, um Ordnung zu schaffen und andererseits erfüllt es auch Aufgaben. Zum Beispiel die Kinder von einem Model gehören zusammen. Und? Natürlich, die Sachen, die ihr in eurem Roblox-Spiel darstellen wollt, müssen Kinder vom Workspace sein. Wenn sie nicht vom Workspace die Kinder sind, sondern zum Beispiel, wenn ich das Ser kleine Server-Modul jetzt in den Server-Storage reinschiebe, dann kann ich es nicht mehr sehen. Es ist noch da, weil es ist jetzt im Server-Storage. Ihr seht ja auch hier immer noch die Regler und ich kann es immer noch verschieben. Aber sie sind nicht mehr Teil des Workspaces und dementsprechend nicht mehr zu sehen. Ich kann sie wieder zurückziehen in den Workspace und dann sind sie wieder zu sehen und nach dort geschoben, wo ich sie hingeschoben habe. Ich schiebe sie mal zurück. Irgendwann werdet ihr euer Spiel sehr, sehr voll haben. Zum Beispiel habe ich hier einen Folder, der enthält die Map. Das alles hier ist an einem Folder. Und wenn ich das aufklappe, sind ja wieder einzelne Folder drin. Wie zum Beispiel der Außenposten. Und der Boden. Und das Haus. Und das Haus hat dann auch wieder Einzelteile. Und bla bla bla. Das kann man ja alles aufklappen, indem man auf die Pfeile hier drückt. Und man kann es wieder zuklappen, indem ich wieder auf den Pfeil klicke. Was ihr aber auch machen könnt, ist, wenn ihr erstmal hier drauf seid, ihr könnt mit den Pfeiltasten auf eurer Tastatur nach links klicken, um einen Schritt zurückzugehen und dann nochmal nach links klicken, um es zuzumachen. Ihr könnt nach rechts klicken, um es aufzumachen, nach links klicken, um es zuzumachen. Ihr könnt nach unten klicken, um nach unten und nach oben klicken, um nach oben zu navigieren. Und so könnt ihr mit den Pfeiltasten auch navigieren. Ich kann jetzt hier nach oben gehen oder nach links klicken, um es zuzumachen. Ich kann hier wieder nach oben navigieren. Und dann links klicken, um es zuzumachen. Aber irgendwann habt ihr halt sehr viele Sachen offen und wollt es einfach zu haben. Was ihr dann machen könnt, ihr haltet die Taste Shift, das ist unter eurer Caps Lock Taste gedrückt und klickt einfach oben auf den Pfeil. Bam. Dann ist alles zu. Wenn ich jetzt nicht Shift gedrückt gehalten hätte und dann das einfach nur so ohne Shift anklicke und dann wieder anklicke, sind die Sachen noch offen. Aber wenn ich Shift drücke, wird alles zugemacht. Oder wenn ich Shift gedrückt halte, wird alles aufgemacht. Und dann sehen wir alle Einzelteile von allem aufgeklappt. Ein nicer Trick, um schneller Sachen zu öffnen und zu schließen. Die nächste Sache, die ihr über den Explorer wissen müsst, ist... Ihr könnt Sachen hinzufügen. Ihr könnt nicht nur hier Rechtsklick machen, um Sachen hinzuzufügen und auch nicht nur oben auf Model klicken und um Sachen hinzuzufügen. Der Explorer ist euer Main-Tool, um Sachen zum Spiel hinzuzufügen. Wenn ihr etwas zum Workspace hinzufügen wollt, klickt ihr hier einfach auf das Plus bei dem Workspace und dann habt ihr eine Liste von allen möglichen Sachen, die ihr zum Workspace hinzufügen könnt. Und Sachen, die keinen Sinn ergeben, sind ausgegraut, während Sachen, die theoretisch Sinn ergeben könnten, weiß sind. Ihr könnt sie trotzdem hinzufügen, weil ihr seid der Herr über euer Spiel und das Spiel brauche ich nicht vorgeben, was ihr hinzufügen dürft und was nicht. Wenn euch diese Liste zu unübersichtlich ist, könnt ihr sie noch unübersichtlicher machen, indem ihr hier oben auf dieses Symbol klickt und bam, dann kriegt ihr eine große Übersicht von allen Sachen, die ihr zum Spiel hinzufügen könnt. Und hier unten ist eine Scrollbar, also das sind alle Instances, die man so zum Spiel hinzufügen kann. Und all diese Instances werde ich euch erklären, wahrscheinlich nicht alle. Ich werde euch aber die wichtigsten Instances in dieser Serie auf jeden Fall erklären. Ihr könnt hier oben auch auf die drei Striche gehen und habt dann die Option Select Object After Insert. Das könnt ihr ausmachen, dann ist es nicht mehr ausgewählt, nachdem ihr es hinzufügt. Und ihr könnt auch Show Only Recommended Objects nehmen, dann werden die ganzen ausgegrauten Sachen nicht mehr angezeigt. Kann man machen. Ich lasse sie mir aber auch gerne anzeigen, weil was ich in der Regel mache, ich lasse das hier zu, indem ich nochmal hier raufklicke... und ich tippe einfach rein, was ich haben möchte... Und zum Workspace füge ich normalerweise einfach nur ein Part hinzu. Da kann ich auf Part gehen. Aber wenn ich was ganz Wildes haben möchte. sowas Wildes wie... Keine Ahnung, mir fällt nichts Wildes ein. Zum Beispiel ein Bindable Event. Dann gebe ich hier einfach ein Bindable Event und klicke es an. Ah, haben wir ein Event hinzugefügt. Das kann ich wieder löschen, indem ich es anklicke und Entfernen drücke. Und so mache ich das in der Regel. Ich klicke aufs Plus... Und dann tippe ich los und dann kann ich mit den Pfeiltasten nach unten navigieren und Enter drücken, um es hinzuzufügen. Jetzt habe ich ein Line Handle Adornment. Ich weiß nicht mal, was das ist. Damit habe ich nie irgendwas gemacht. Das kommt wieder weg. So. Es gibt viele Instances in Roblox, die nicht mehr wirklich Sinn machen, weil sie veraltet sind. Die werden auch nach und nach entfernt, aber... Viele werden halt auch noch sehr lange unterstützt, weil sie früher in vielen Models verwendet wurden, die dann nicht automatisch kaputt gehen sollen, nur weil sie aus dem Spiel entfernt werden. Aber ihr solltet euch am besten schon über die Instances informieren, die ihr in eurem Spiel verwendet. Und dafür wisst ihr ja, wenn wir eine Instance wie zum Beispiel ein Script hinzufügen, könnt ihr einen Rechtsklick drauf machen und unten Help wählen. Und dann öffnet sich im Browser die Documentary Page, auf der ihr euch dann alles Mögliche über das Script angucken könnt. Da stehen dann immer Methods, die ihr zum Script callen könnt, alle möglichen Properties und was die machen, Eigenschaften und wozu der Spaß überhaupt da ist. Eine andere Möglichkeit, um schnell euren Objekt hinzuzufügen, ist ihr klickt zum Beispiel auf den Workspace und drückt dann einfach STRG und I und dann öffnet sich das Fenster auch, dann könnt ihr direkt tippen, zum Beispiel, welchen Part hinzufügen und dann drücke ich Enter und dann ist das Part hinzugefügt und das ohne einmal die Maus zu verwenden. Also außer einmal, um den Workspace auszuwählen, aber theoretisch kann ich ja, wenn ich irgendwas ausgewählt habe, auch mit den Pfeiltasten dorthin, dann STRG I Part nach oben enter und dann habe ich ohne die maus zu bewegen irgendwas hinzugefügt so kann man machen was immer nützlich ist im explorer wenn ihr mit vielen verschiedenen sachen arbeitet ist copy and paste copy and paste solltet ihr wissen wenn ihr etwas auswählt könnt ihr steuerung c drücken um es zu kopieren und steuerung v drücken um es einzufügen aber jetzt wurde es einfach weil ich steuerung v gedrückt habe in den workspace an einer ähnlichen Position eingefügt. Das will ich vielleicht gar nicht. Vielleicht will ich den Client auch hier im Server Client modell Folder hinzufügen. Also klicke ich diesen Folder an und halte dann Steuerung und Shift gedrückt und drücke dann V und dann ist es auch im richtigen Folder hinzugefügt worden. So also genauso könnt ihr auch den Server Storage anklicken, Steuerung, Shift und V drücken und dann wurde es zum Server Storage hinzugefügt. Jetzt kann ich es theoretisch wieder hier reinziehen und es ist sogar an exakt der gleichen Position. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, etwas exakt an der gleichen Position hinzuzufügen. Und zwar indem ihr einen Rechtsklick hierauf macht. Und dann habt ihr hier die Wahl Paste into at Original Location. Dann klicke ich das an und dann ist es an der Original Location platziert. Aus irgendeinem Grund gibt es dafür keinen Shortcut, aber man kann in Roblox Studio seine Shortcuts ja anpassen. Dafür geht ihr oben links auf File, dann auf Advanced und dann auf Customize Shortcuts. Dann könnt ihr hier in die Suchleiste eingeben, Paste into at Original Location und könnt ihr einen Shortcut hinzufügen. Dafür klickt ihr doppelt rein, drückt dann eure... Kombination. Sobald ihr den Shortcut hier festgelegt habt, klickt ihr unten auf OK und dann habt ihr den Shortcut auch festgelegt. Jetzt kann ich wieder auf den Vorderklicken, STRG, SHIFT, ALT und V drücken. Ist ein ziemlicher Krampf, das zu drücken, aber wenn wir es drücken, BAM, wurde er in derselben Position hinzugefügt. Nun gibt es noch eine wichtige Sache, die ihr über den Explorer wissen müsst und das ist die Filteroption. Hier oben rechts steht Filter, Workspace, Steuerung SHIFT und X. Und dann kann ich im Workspace-Filtern zum Beispiel Map, kann ich eingeben und kriege dann nur die Map. Aber das ist auch ein wenig irreführend, weil dieser Filter funktioniert nicht nur für den Workspace, sondern für alles. Wenn ich jetzt zum Server Storage einen Folder hinzufüge, den ich Map nenne und dann Filter Workspace Map eingebe, dann kriege ich auch ein Ergebnis aus dem Server Storage namens Map. Und das funktioniert inzwischen sehr gut. Die haben den Filter sehr stark überarbeitet, dass man inzwischen auch nach Eigenschaften suchen kann. Zum Beispiel kann ich hier eine andere Instanz hinzufügen, wie zum Beispiel einen Number Value... und kann als Wert dann die 1, 2, 3 festlegen. Jetzt kann ich hier oben einen Filter eingeben, 1, 2, 3... und bekomme erstmal kein Ergebnis. Wenn ich jetzt aber eingebe, Value ist gleich 1, 2, 3... und hier werden schon ganz schön viele Sachen vorgeschlagen... aber ich will nur Value ist gleich 1, 2, 3 haben... dann sehen wir, wir haben hier den Value... und dessen Value steht auf 1, 2, 3... und das nicht nur, weil der Value heißt. Wenn ich den jetzt umbenenne in irgendwas, wird er trotzdem gefunden... Und so könnt ihr nach anderen Properties suchen. Wie, keine Ahnung, zum Beispiel... Anchored ist gleich like false. Und dann sehe ich alles, was nicht geankert ist. Und ich sehe, die Clients haben ziemlich viele Parts, die nicht geankert sind. In der Map gibt es auch Parts, die nicht geankert sind. Wie zum Beispiel hier bei der Beleuchtung. Dieses Mesh ist nicht geankert. Das Ding kann umfallen. Das Ding hier, auch nicht geankert. Oder das hier, nicht geankert. Aber vielleicht will ich nur Ergebnisse aus der Map sehen. Dafür kann ich eingeben, map.b... Und dann sehe ich nur Sachen, die sich in der Map befinden und ein B drin haben. Oder ich kann eingeben Map.A und sehe nur Sachen, die mit A anfangen und sich in einer Instance namens Map drin befinden. Wir können auch spezifischer sein, falls wir jetzt mehrere Sachen namens Map haben, könnten wir sagen Workspace.Map.A. Dann kriege ich nur Sachen, die ein A im Namen haben und sich in einer Instance namens Map befinden, welche sich in einer Instance namens Workspace befindet. Oder ich könnte suchen nach Tag Doppelpunkt, und jetzt sehe ich hier alle Tags, die ich schon in dem Spiel vergeben habe. Ihr werdet wahrscheinlich keine haben, weil ihr nicht mit dem Collection Service arbeitet. Aber ich kann zum Beispiel Tag Licht. Und dann sehe ich alle Sachen, die den Tag Licht haben, anzeigen. Oder Prompt Origin. Alle Sachen, die Prompt Origin als Tag haben. Oder Tag Editor Tag Container, kenne ich gar nicht, aber gibt es auch gar nicht. Interessant. Ein Sternchenzeichen ist übrigens ein Freicode, aber nicht bei der Suche an sich, sondern wenn wir nach Children suchen. Zum Beispiel kann ich Map Punkt und dann Sternchen eingeben und dann sehe ich alle Kinder von der Map. Und jetzt könnte ich noch mehr filtern. Ich kann Punkt Sternchen wieder schreiben und dann sehe ich die Kinder der Kinder. Und dann könnte ich zum Beispiel schreiben Visible Doppelpunkt. False. Bei mir hat das jetzt scheinbar nicht funktioniert. Theoretisch sollte das funktionieren, aber in dem Moment, wo ich das Video hier aufnehme, ist das noch ein Beta-Feature und hat scheinbar noch ein paar Probleme. Dazu sollte auch gesagt sein, wenn ihr das Video sehr kurz nach Release seht, habt ihr dieses Feature vielleicht noch nicht mit diesen spezifischeren Suchparametern. Um es zu bekommen, geht ihr auf File, auf Beta-Features und dann habt ihr hier Advanced Explorer Filtering und das muss aktiviert sein. Was man auch machen kann, ist Oder-Parameter eingeben. Zum Beispiel können wir sagen... Map or Server. Und jetzt sehe ich einerseits Map oder Sachen, die Server heißen. Nach End brauche ich übrigens nicht suchen. Ich kann zum Beispiel auch suchen nach Anchored ist gleich True. Und dann kann ich sagen... Can Collide ist gleich like False. Jetzt sehe ich alle Sachen, die zwar geankert sind, aber mit denen man nicht colliden kann. Und wenn ich auf True stelle, dann habe ich andere Sachen, die geankert und collidable sind als Ergebnis. Wenn ihr noch weitere Infos über mögliche Filter hier oben wissen wollt, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. In dem werden die neuen Explorer Search Improvements dann beschrieben. Manchmal habt ihr das Problem, dass ihr viele verschiedene Instances im Spiel habt und sie alle bearbeiten wollt. Zum Beispiel haben wir hier ja überall ganz viele Clients. Und die alle haben ein Head. Das bedeutet, ich könnte jetzt filtern nach Client.Head. Und damit habe ich alle Heads. Manchmal habt ihr aber sehr viele Suchergebnisse. Ihr wollt nicht jedes einzelne anklicken, Steuerung gedrückt halten, um sie alle auszuwählen. Was ihr machen könnt, ist Steuerung A drücken. Und dann wählt ihr alle Suchergebnisse aus und könnt die dann alle gleichzeitig verschieben. Oder alle gleichzeitig bearbeiten. Zum Beispiel kann ich denen jetzt allen eine neue Farbe geben. Das kann man auf jeden Fall machen. Wenn ihr kein Suchergebnis habt und dann STRG und A drückt, dann wählt ihr alles aus, was sich im Spiel befindet. Und das wollt ihr in der Regel nicht. Aber wenn ihr hier einfach einen Suchterm, wie zum Beispiel Left, eingebt und dann Steuerung A drückt, dann wird alles ausgewählt, was in den Suchergebnissen zu finden ist. Zum Beispiel diese ganzen Left-Attachments hier. Auch noch eine wichtige Sache, die eigentlich überall gleich ist, aber manche wissen es vielleicht nicht. Wenn ihr verschiedene Sachen auswählen wollt, habt ihr die Möglichkeit... Steuerung gedrückt zu halten, dann könnt ihr zum Beispiel alle Sachen auswählen, die ihr anklickt. Ihr könnt aber auch zum Beispiel hier Left Foot auswählen und dann den Head auswählen und dabei Shift gedrückt halten, dann wählt ihr alles aus, was dazwischen ist. Dann könnt ihr wieder Steuerung drücken und den Left Foot auswählen und dann müsst ihr Steuerung und Shift gedrückt halten und könnt wieder den Head auswählen, um dann das auszuwählen, ohne dass das hier oben ausgewählt wird. Hätte ich jetzt nicht Steuerung gedrückt gehalten dafür, sondern einfach nur Shift gedrückt, dann wäre die Auswahl futsch einfach nur weil das viele scheinbar nicht wissen, das ist eigentlich überall gleich, einheitlich kennt man so, aber damit ihr es mal gehört habt, damit ihr es wisst Time Saver. Ihr könnt natürlich auch Dragon, um Sachen auszuwählen, das mache ich ungern. So könnte man dann was rüberziehen. Ich habe dann immer Angst, dass ich Sachen aus Versehen woanders reinziehe, aber man kann theoretisch so Drag and Drop machen, ja. Weitere Shortcuts, die ihr wahrscheinlich nie verwenden werdet, aber die es halt gibt. Zum Beispiel, wenn ihr hier in der Auswahl seid, ihr wisst ja, mit den Pfeiltasten könnt ihr navigieren. Ihr könnt aber auf eurer Tastatur auch die Home-Taste drücken. Und ihr fragt euch, was ist denn die Home-Taste? Das ist die hier und die wird gerne mal Pose 1 genannt und kommt zu dem obersten Ergebnis in eurer Hierarchie. Oder ihr könnt die End-Taste drücken, um ans Ende zu kommen, an das unterste Ergebnis in der Hierarchie. Das ist meistens der test also Home für den Workspace. End für den Testservice. Ihr könnt Page Up und Page Down drücken und dann wählt ihr irgendwie Sachen nach oben und nach unten aus. Wie genau das festgelegt wird, weiß ich auch nicht. Ich mache das auch nie. Aber keine Ahnung, wer damit gerne arbeitet. Ich habe gerne mein Nummernfeld aktiviert und benutze es dann auch, um Nummern zu tippen und nicht um diese blöden Home- und Page Up-Tasten zu drücken. Ich weiß nicht, wer die benutzt. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr Leute seid, die sowas tatsächlich benutzen. Aber das wäre alles, was ihr über den Explorer wissen müsst. Nochmal zur Rekapitulation, über das Plus könnt ihr Sachen hinzufügen. Im Explorer findet ihr alle Instanzen, die sich in eurem Spiel befinden. Ihr könnt sie ineinander ziehen, um sie zu Children zu machen. Ihr könnt sie wieder rausziehen, um sie halt nicht mehr zu Children zu machen. Children und Parents haben teilweise Auswirkungen aufeinander, meistens sind sie aber eher zur Übersicht da. Das Children-Parent-Verhältnis hat manchmal Auswirkungen darauf, wie sich die Instanzen zueinander verhalten. Meistens sind sie aber nur dafür da, um eine Übersicht zu bewahren und bewahrt bitte auch eure Übersicht. Ihr könnt hier oben filtern nach Namen oder halt nach Eigenschaften wie Anchored. Mit STRG A könnt ihr alles auswählen, was ihr gefiltert habt. Sehr wichtiger Shortcut bitte niemals vergessen. Wenn ihr Shift gedrückt haltet und auf dieses fall klickt, dann macht ihr alles wieder zu und dann ist alles wieder ordentlich. Und der zweite wichtige Shortcut, wenn ihr etwas habt und kopieren möchtet an eine bestimmte Stelle, wählt ihr die Stelle aus und drückt STRG-SHIFT-V um sie dort hinzuzufügen. Oder wenn ihr den Shortcut selbst ergänzt habt, könnt ihr STRG, ALT, V drücken, um es wirklich an dieselbe Position hinzuzufügen. Ich sitze hier gerade und überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Mir fällt aber nichts ein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Explorer habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem zweiten super wichtigen Thema, und zwar den Properties. Und wenn ihr das dann auch noch drauf habt, dann sind wir durch mit den Basics und können uns dann mal mit spezifischeren Sachen befassen. Lasst gerne ein Like da, klickt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und... Ciao!